Stimmt das? Nur wenn man die Gründe für seine vergangenen Fehler versteht, wird man sie nicht wiederholen? Aber vielleicht reicht es zu erkennen, dass es das ein Fehler war, den man nicht wiederholen will und deshalb verschiedene neue Wege ausprobiert, um den Fehler nicht zu wiederholen. Dann hat man zwar nicht erkannt, warum man er den ursprünglichen Fehler gemacht hat, aber vielleicht bei den Experimenten entdeckt, was man tun muss damit man den alten Fehler nicht mehr macht.